Denn ähm, ich, ich bin Jan, ich komme von ausgestrahlt, wohne aber selbst im Wendland, Landkreis nüchel Gorleben um die Ecke, mit meiner Familie und begleite nun schon, so alt bin ich noch nicht, aber schon viele, viele Jahre, die Atommüllproblematik bei uns im Landkreis. Und das Asselied beschreibt ja im Kern eines, nämlich, dass wenn wir über Atommüll reden, dann reden wir vor allen Dingen über eine hochemotional aufgeladene Kontroverse. Weshalb wir heute hier sind, und ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir mit unserem Atomklo hier landen durften, im Übrigen Prolog einer kleinen Infotour quer durch Deutschland, das liegt vor allen Dingen daran, dass möglicherweise der Salzstock bei Hasefeld in einem Zwischenbericht Teilgebiete, der am 28. September veröffentlicht wird, auftaucht. Das kann sein, muss aber nicht. Denn bisher weiß keiner, was in diesem Bericht steht, der von der Bundesbehörde ausgearbeitet wird. Und es wird für uns alle eine große Überraschung. Für uns in Gorleben wie auch für euch mit einem Salzstock um die Ecke, der möglicherweise für die Endlagerung hochradioaktiven Atommülls geeignet sein könnte. Ja, da ist ganz viel Relatives im Spiel. Und wir sind gespannt. So, das ist der eine Punkt. Ich lade euch herzlich ein dass ihr euch in der Ausstellung, die wir da mitgebracht haben, ein bisschen durchlest, wie wir dazustehen. Denn ich wurde vorhin gefragt, was ist denn die Lösung? Ja, das Verfahren ist doch gut. Aber ich bin gar nicht unterwegs, um eine Lösung zu, zu präsentieren, denn eine Lösung habe ich selber auch nicht. Ich weiß nur, ich habe den Müll nicht gemacht und ich will ihn auch nicht haben. Und er wird uns noch viele, viele Generationen beschäftigen. Aber eine Lösung dafür habe ich auch nicht. Ich weiß nur, dass eine Lösung nur zustande kommen kann, indem alle, die es am Ende betrifft, an dieser Lösung oder an der Erarbeitung dieser Lösung echt transparent und tatsächlich teilhaben können. Denn sonst wird es niemals Akzeptanz geben. Denn wir reden ja nun mal über eine Herausforderung, die nicht nur unsere Generation, sondern viele, viele unserer Kindeskinder ernsthaft beschäftigen wird. Und die Asse, deswegen sage ich, ich freue mich auf das Asselied, die zeigt uns, was, und in dem Fall ja in einem sehr kurzen Zeitraum sogar, es waren ja bloß 40 Jahre, was dabei rauskommen kann. Wenn man dem derzeitigen Stand von Wissenschaft und Technik vielleicht das als Metapher Glauben schenkt, die machen das schon, die werden schon den bestmöglichen Standort finden. Der ist hoffentlich nicht vor meiner Haustür, ja, die Bayern machen das ja ganz geschickt, die sagen überall aber nicht bei uns. Ja, vielleicht ist er in Hasefeld, vielleicht ist er auch in Gorleben, wir wissen das alle nicht. Aber der Weg dahin, ich kann das nur noch mal betonen, der muss die mitnehmen, die es am Ende betrifft. Und jetzt gerade, und deswegen bin ich ja auch unterwegs, betrifft es uns noch alle. Alle, die wir in Deutschland leben, stehen in der Verantwortung an einer Lösung für diesen für diesen Problemmüll, der uns nun mal eingebrockt wurde, mitzuarbeiten. Denn ähm, er ist nun mal da, der Müll. Wir sagen, wir sind Atomkraftgegner, aber Atommüllgegner zu sein, ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich äh, zitiere immer wieder gern eine, eine, Maxima, eine Maximalforderung, die heißt Stilllegung aller Atomanlagen weltweit. Das ist das Fundament, auf dem wir agieren und auch argumentieren. Der Müllberg wächst, nun kann man sagen, naja, 2022 ist ja greifbar. Stade ist schon lange abgeschaltet, die letzten AKWs. Das sind noch zwei Jahre. Aber dass über Laufzeitverlängerung schon diskutiert wird, ja, das wisst ihr alles. Kriegt man ja mit in den Leitmedien. Man sieht auch, wer da diskutiert und mit welcher Interesse, mit welchem Interesse. Wir wissen auch, dass die Energieversorgungsunternehmen daran eigentlich gar kein großes Interesse haben. Diese Altmeiler am Leben zu erhalten. Die sind ja alle schon auf ganz neuen Faden unterwegs, ja, die werden ja alle erneuerbar, RWE und E.ON und Co. Aber parallel wird ja auch über eine neue Technologie, neue Reaktortechnologie diskutiert, ja, die dann den Atommüll verbrennt oder was weiß ich. Auch deswegen sind wir angetreten und unterwegs, um zu sagen, der Müllberg, der jetzt existiert, um den müssen wir uns kümmern und zwar ernsthaft und mit einer Verantwortung dies am Ende allen Beteiligten und allen, die dann am Ende betroffen sind, irgendwie genüge wird, eine Wertschätzung dem zukommt. Denn irgendwo hin muss der Müll. Dass wir ihn nach, nicht nach Russland in die Steppe exportieren, ist, glaube ich, hier auch allen klar. So, also Maxime 1, sofortige Stilllegung der Atomanlagen, also Abschaffung der Atomindustrie in Deutschland. Das hat Signalwirkung, das hat Signalwirkung, und äh, das wird verniedlicht, aber es hat Signalwirkung für alle europäischen, wenn nicht sogar für alle Länder auf der Welt. Das braucht man halt nicht kleinreden. Und danach, danach können wir uns meinetwegen gerne unterhalten über die bestmögliche Lösung. Der Zeitdruck, der da gerade aufgebaut wird, äh, dass wir noch in dieser Legislaturperiode Entscheidungen, ich sehe den so nicht, ja, wir haben in Gorleben und in vielen 16 anderen Standorten in Deutschland Zwischenlagerhallen, in denen stehen die Kastoren, darüber muss man sich unterhalten. Eine Lösung oder irgendein Bergwerk, irgendeine tiefengeologische Formation, in die man das dann am Ende möglicherweise bringt. Vielleicht haben Sie in 100 Jahren ja auch völlig andere Ideen. Ja, das wird alles noch verdammt lange dauern, also müssen wir uns über den Status quo unterhalten. Und nicht darüber, was möglicherweise 2050 vielleicht eventuell und bestimmt. Und wenn man den Leuten genau zuhört, die glauben das wirklich, was da vielleicht funktioniert. Ich glaube das nicht. Deswegen sind wir unterwegs, vor allen Dingen mit der Idee, Sie und euch und uns alle zu sensibilisieren, dass da in Kürze was kommt. Nämlich ein Bericht, der möglicherweise einige Leute in Regionen, die noch überhaupt gar nicht damit rechnen, die noch nie in ihrem Leben irgendwas mit Atommüll zu tun hatten, dass die plötzlich auf einer Liste stehen und womöglich ein Atommüllendlager vor die Haustür kriegen. Dafür bin ich unterwegs und dafür streite ich. Kommt gern vorbei, schaut euch das an. Ja, und äh, ganz konkret drei Wörter noch. Es war ja kürzlich ein ähm, Zeitungsartikel zu lesen, der, wie heißt der Doppelname, Herr Dammann Tamke, CDU-Landtagsabgeordneter, äh, hat ja gesagt, bei uns auf keinen Fall, geht nicht. Ja, hier vier, vier Gründe, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es gelesen, vier Gründe, weshalb es in diesem Salzstock da auf keinen Fall geht. Dow Chemical hat da Konzessionen und so. Klar, wir haben damals in Gorleben auch gesagt, es geht da gar nicht. Sie haben es trotzdem gemacht. Also diese Idee, vor meiner Haustür nicht, die hilft uns an der Stelle kein Stück weiter. Ja, das ist kurz gedacht, vielleicht bis zur nächsten Wahl. Ich befürchte, wir müssen über deutlich größere Zeiträume reden. Ich danke euch.